Sie lachen doch, wir treten alles klein. Denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. Hallo, Leute, willkommen zurück zu Menko Varios. Wir machen weiter und wir joinen gleich auf den Server. Auf 3, 2, 1, los! Und sehen wir! So. Wir leben alles easy peasy geschmitten. Und äh, ja. Hallo. Ich kann, mich noch nicht ich kann mich noch nicht bewegen. Nicht? Ich auch noch nicht. Aber ich kann schon mal abbauen, wenn ich will. Jaja. Ja. Ähm, dann wollte ich äh. Okay, heute ist. Also heute ist. Ja, heute ist Enchanten. Okay. Okay, äh, wo bist du erstmal, ne? Ich warte, ich muss kurz essen. Da ich bist du, essen. ich seh dir den Namen, äh. ich seh den Namen, ich komm zu dir. Ich muss kurz äh, zum Essen brauchen. Hi, hi, hi, hi, hier. Ah. Nimm, falsches war Item, warte, nicht, nicht nimm. Ha, hast du Essen? Das ist ja? du holst äh, Ob sie dann? Ich hab Essen, ja, ich hab sehr viel Essen. Hier. Okay, wo ist hier, wo ist denn nochmal Ob sie denn? Wir müssen nochmal gucken, warum wo? Sie war irgendwo, ob sie denn war irgendwo dort drüben oder so. Ich muss mal gucken, Ach, wo Wo kamen Richtung wir? Äh, wir kamen. Warte mal. Ich glaube, das war nicht mal in dieser Minen-Dings. Hier ist Lava. Ja, ich, hab, ich hab mal gesound an, okay. Hier ist Lava, aber kein Obsidian. Ähm. Mhm. Oh Gott. Du hast das ganze Essen rausgenommen? Hast du Essen ja, rausgenommen? ich hab alles rausgenommen. Äh, hast du ein bisschen Essen? Warte, Redstone. Ja, hier, guck, nicht, ich eigentlich. hab's hast nicht aufgesammelt. Hier, liegt da rum. Nice, danke. Ähm, ich weiß gerade nicht, in welcher Richtung lost, wir sind. Lost. Ja, ja lost. wir sind. <lacht> schon. Ähm, ich muss Oh, ey, wie viel tun. Eisen hier drin war. Und Essen. wit? Ey, hier war irgendwo Obsidian. Hier ist Obsidian. Okay, ich hab... Äh... Hier ist aber Lava. Okay, warte... Ich hab eine Frage. Ist das von ja. uns oder ist das von jemand anderen? Oh, ich brenne. <lacht> ich hab kein Wassereimer. Warte, warte. Nee, äh, nee, guck mal nee, hier, guck mal ich hier. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ich sterbe ich nicht. Ich hätte irgendjemand was hingeplatziert. Okay. Sicher, dass du nicht stirbst. Ich mach kurz einen Eimer. Oh mein Gott. Halbzeit meines Lebens verloren. Hier, hol dir, hol dir Wasser, hol dir Wasser. Okay, ich brenne nicht mehr. Oh mein Gott, Und dachte, und und und, und Lava, und oh Lava. Oh mein Gott, ich, ich dachte, ich sterbe gerade. Ich hab mich gerade so erschreckt, Alter. Hier, hier nochmal zwei äh, Eimer. Junge, ich dachte, ich bin tot. Hier, Workbench, right so. Und wo kommen die Zombies? Oh Gott. Oh, oh sorry. Oh, verdammt, sorry, alles, alles gut, alles gut. gut. Okay, hab soll ihn. Soll ich zwei Lava-Eimer machen? Finde ich auch einen? Mach ja. alles voll. Zwei Wasser, zwei, zwei Lava, würde ich sagen. Ja, ne, nee, ich habe, ich habe ihn selber schon gemacht. Hier behalte du. Ich habe Angst, dass ich mich selber verbrenne. Ich habe dir, ich hab hier dein Item, hier dein Item. Du musst, äh, kannst, äh, kannst du, kannst sie dann abbauen? Kannst du, ob vielleicht abbauen? Ja, kann ich machen. Also, sonst bin ich, sonst bin ich vielleicht tot, Alter. Weil wenn ich noch einmal aus Versehen in die Lava reingehe. Ich hoffe, du bist full live erstmal. Ja, ich bin full live. Sollen also, wir noch dir suchen? Wenn nicht, dann suche ich noch Wasser und so irgendwas. Ähm, wir haben Du hast ja Zuckerrohr, ne? Ob sie dann brauchen wir dann nur noch okay. und... Äh, ob Obsidian ich. Ich habe Leder, ich, ich habe Leder. Hab Leder, alles gut. Ich habe sechs, hab sechs Leder, ich habe sechs Leder. Ich habe auch sechs Leder. Dann kannst, du, dann kannst du Enchanter machen auf jeden Fall. <lacht> Sorry, dass die Folge ja. etwas äh, chaotisch ist. Ich hoffe, die Musik ja, ja. stimmt zumindest die, die richtige Stimmung rein, was ja, ich hab verdammt, auch immer. Verdammt, ob sie dann Leder. ist weggebrannt. Äh, verdammt, wir Dias, oh Dias! Nein, als ob! Ich habe Dias gefunden. Als ob! <lacht> ja. Eins. Viel? Zwei. 3, 4, 5. Ich höre ein Skelett, ich sechs, weiß aber nicht von wo. Ah! Acht, ah! Nein! BTF! Ich komme, ich komme. Wo, wo kommt der? What the fuck? Äh, wir haben hier Wasser, ne? Wir haben hier voll nicht Wasser. Ey, wir haben jetzt 18 Dias. Also? <lacht> <lacht> ja, wir sind die einzigen aus der Historik, die Dias haben, glaube ich. Ja, ja, äh, das also, ist Spindel. Glaub... Hier ist. guck mal, hier ist voll viel Lava und hier ist noch Wasser. du das? Ey, komm her. Könnten, komm ey, her. Komm wir her, komm her, machen, komm Wir her. könnten DIA-Equip machen. Wo bist du? Da Hier ist Wasser und hier ist Lava. Ey, wir könnten DI-Equip machen. Wollen wir DIA Equip machen? Äh, machen wir gleich, machen wir gleich. Das machen wir später. Oh, Ries. Hast du Ob sie schon abgebaut? Warte, schau mal, schau mal, schau mal. Oh, perfekt, perfekt. Mal und mal. weißt was du, was wir jetzt machen, was wir machen? Wir lassen Bin hier rein. so einen Block und machen hier Wasser ja, hin und weiß, dann machen wir ab. Ja mach mal, mach mal, mach du mal. Okay, jetzt haben wir noch mehr Dias perfekt. Ey, oh. wir können die Rüstung machen, ne? Nice, ey. Ich bin so hyped. Wir alt. können die Rüstung machen. Ja, ey, wir können die Rüstung. Wollen wir machen? Äh, mach schon mal zwei Brustplatten für uns beide. Ja, ja, Brustplatten erstmal. Aber mach es das so, dass wir noch zwei Dias auf jeden Fall übrig haben am Ende, ne? Ja, ich habe noch zwei Dias übrig. Okay, ich habe drei. Es ob sie dann reicht, glaube ich. Ich habe noch zwei Dias übrig. Dann. Okay, ähm habe ich automatisch so. springen? Nee, habe ich nicht. Ähm, wo bist du? Äh, die Brust, die Brust zieh ich mir aber noch nicht an, ja. Hast du eine work Oh, ja. Yo, guck dich das an! Yo, aus meinem Thatcher pack Obwohl, okay. die zieh ich doch an. Die oh mein Gott! Die sieht so, so nice aus! Oh. Let's go! Nee, ich zieh sie gleich erst an. Ich zieh sie gleich erst an. Las, ja, okay. ähm! Äh, was soll ich machen? Was? ich muss ein paar Items nehmen. Äh, du, du weißt, wie ein Charter geht, oder? Ja, ja. Ähm. Ich habe die Dias nämlich. Du hast die Dias, gib mir die. So, die zwei äh, Videos, wir ja. haben Leder. Nee, ich geht komme. grad nicht. Ich bin gerade in Aufnahme. Nein, geht nicht. Perfekt. Ich bin Aufnahme. Perfekt. Nein, geht nicht. Ich kann nicht ja pausieren. Ja, mein Bruder. Der versteht das nicht. Ist auch nicht schlimm. Okay, okay komm. Ist mir das auch Machst nicht. Die zwei, das ist mir egal. Hast zwei du hast die zwei Ja, also. Ja, okay. Okay, jetzt kannst du den Schalter schon mal machen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, sorry, dass da mich Leute im Hintergrund sind, die nicht verstehen, dass sie nicht rein sollen. Äh, ja, okay, hab mich gerade ablenken lassen, aber so. Okay, wir sind bereit. 3, 2, äh. ist du schon? Warte, was? Oh, ich brauch oh. vier Obsidian. Oh. <lacht> äh, we'll be right back. <lacht> äh, ja, dann mach, dann Ach, scheiß mach mal Obsidian. Wo dann lang? Mach mehr Obsidian. Ach, von hier lang, okay. Mach, sch mach schon mal mehr Obsidian. Ach, scheiße, ey. Ja, ist ja, ja. gut, alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab sogar, ich hab sogar, ne, ich hab Schwarz. Mein Ball. Inventar ist aber ja. komplett voll. Das ist nicht so gut. Okay. Wir sind, wir sind bis jetzt die besten equipped. Ja, wir sind am besten equipped. E Lasst voll DIA machen. Such so, mal einen strip mal, strip mal Ja, ich, ich strip meinen gerade, Also ich versuche. Okay, auf jeden hab Fall. jetzt, hab jetzt äh, die Anzahl. Oh, jetzt können wir mal enchanten. Warum wir Lapis nicht sogar? Richtig geil. Lass enchanten in den letzten 5 Minuten. Okay, dann seid bereit. Zwei DIAs dahin. Buch dahin. Obsidian hin Und BOOM. Humba, Humba, Humba, Humba. Ich hab keine fucking mehr. Ähm, um, ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Ich brauche Setzlinge nicht, Rätsel brauche ich nicht. Äh. Blöcke sind eigentlich immer gut zu haben, aber hier so wenig, so brauchen wir nicht. Ähm. Oh, Gold. Das ist auch ganz wichtig. Ich hab eine Dia. Von Gold habe ich? ich. Äh. Lo, nee, ich Gold hab ich doch Inf nicht so viel. Und tu mal die dafür weg. Machen wir ein bisschen okay, so. Okay. so. Okay, ähm, wo bist du? ich bin gerade Strip Mine. Ja, mhm. ähm. Ich glaube, du wirst schon meinen Weg finden, ja. Ah, hier ist Kohle, cool. können wir direkt ein Level haben. Ähm, ich höre nochmal Lava, falls du Hallo, lass mal oh, oh, das ist. Nein. sneaken, sneaken. Oh fuck, okay, wir sneaken. Oh fuck, warum oh, Ich fand war dich! <lacht> Ey, wir sind aber besser equipped, die trauen sich nicht. Wie geht's, Schnuckis? <lacht> <lacht> Junge, ich hab mich gerade Habt verträgt, auch ihr auch gedacht. schon, voll dir. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Junge. <lacht> Ich glaube, die haben nicht so viel. Klar, ich, äh, ja. schon Klar. erste Folge. <lacht> oh Mann, ey, was machen wir hier? Ich bin überhaupt nicht mehr drin. Wo bist okay, du? Wo bist müssen, du? Ich bin gerade noch der suche. Wenn wir noch fünf Minuten haben, ja, dann machen wir entscheiden Ja, mach du, du baulich nicht weiter. Ich, ich mache, ja, ich mache mit. Ich hab, ich hab, ich hab sogar Lapis. Das ist perfekt. Ja, dann lass, wollen wir jetzt entscharen? Okay, dann mache hier einen kleinen Raum. dann also hier, warte, ich mache hier unten. Und alles, was du von Level bekommen kannst, versuch So mitten in der Luft einfach, egal. Ey, wir müssen, wir müssen unsere Schwert, unser dia schwert Was Discord-Iname die Ich hat anschied ist gar nicht mehr drauf, aber okay. Hä? Okay. Äh, kannst du mir Lappes geben? Ey, wir haben doch, äh, ja. Ey, wir haben doch kein dia schwert ne? Deswegen machen wir. Ich würde erstmal die Brust verzaubern. Auf äh. Schutz! Schutz 1 leider nur, egal, passt ich will keine Halberkeit. Oh, Halbbarkeit. guck dir meine Rüstung, guck dir meine Rüstung an, Digga Joo! oh, wie geil Okay, dann mach ich kurz halben oh. nee, Ich, mach kurz ich hab Angst, dass die irgendwo in unserer Nähe sind, ne Ey, mein Inventar, hast du irgendwas, was du hier, hier zum Beispiel Gold, kannst du... So oh, Gold, nice, nehmen? danke, ja Oh, das ist voll viel Ähm, lass uns mal die Diaschwert ja schon mal äh, verzaubern Auf, ja. auf, Schärfe Schärfe und Rückschuss hab ich, nice Ich hab nur Halbarkeit, ich bekomme nur Halbarkeit, scheiße Das ist nicht so gut Okay, okay, okay. Schutz 2. Okay. Läuft alles geschmiert. Alles super bisher. Ich höre Zombies, ne? Vielleicht kommen wir gleich in eine Schlucht an. Das wäre doch mal geil. Ne? Okay. Ey, dann guck mal, mal meine Brust ist auch verzaubert jetzt. Ob ja, Schutz, oh, aber. nice. Ja. Das ist richtig gut. Aber ich lass Eisen. Wollen wir Eisenrüstung verzaubern? Kann, können wir Hose machen? Hast du genug Dias für Hose? Äh, Hose mache ich dann jetzt. Wie viel, warte, warte, wie viel Dias hast, hast du? Dias! <lacht> Ja moin! Guck, guck, guck, Junge. guck, guck, guck, guck! Warte, ich, ich ran die erstmal, damit die Leute in den Kommentaren <lacht> nicht ausrasten. <lacht> <lacht> Junge, wir sind der Rich, Alter! Bau du die ab, bau du die ab, bau du die ab! Oder ich bau einfach, komm. Bau du ab. One, two, three, four. Es sind vier Stück, immerhin. Ich geb sie dir, dir. Wie viel hast du, wie viel hast du jetzt? Ne, ich habe jetzt nur die vier, die du abgebaut hast. Ja? Wir haben ja Enchanted damit gemacht. Hast du jetzt Rose so, gemacht? Wir noch... Ey, wir können zwei dia machen. Haben doch schon. Hä? Ich hab ich schon ein dia Okay, ich habe keinen. Dann mach du dir, dir mal, mach du dir ein dia genau. Dann ich mein Dia-Schwert lieber. Ey, meine Inventar ist halt irgendwie. Brauchen wir Feder überhaupt eigentlich? Oh nein, unsere Aufnahmezeit ist gleich zu Ende. Dann müssen wir morgen wieder drauf. Noch fünf Minuten, ja, ähm. Ich meine gerade noch ein wenig, ne? sollte gleich passen haben äh, wir auf jeden Fall nicht. schon mal Ziele im Auge ich habe halt meine Tasche so voll ich sehe gerade gar nichts deswegen echt also wirklich richtig voll ach verdammt schreck, kaputt kaputt schreck. Ähm, und sonst lassen wir ich wollte gerade eine neue craften ach, oh, nee, ja, ja, ja, ja. Äh, äh, mit dir soll ich nicht abbauen oder Nee. nicht ich muss kurz überlegen, womit ich was ich jetzt mache. Eisenspitzhacke einfach ganz normal, oder? Ja. Ja, okay. Boah, Schärfe. Wir müssen aber noch Amboss machen, ne? Wir müssen das Eisen äh, brauchen wir ganz dringend. Hast du denn der Schwert schon verzaubert? Ja, ja. Auf äh, Schärfe, Eis und Rückstoß. Das ist echt nice. Äh, ja. Das muss ich zwar nicht, aber alles für den Held. Aber hier, äh. Die noch nicht Lartes benutzen. Hast du, das... hast, hast du Lapis? Hast du Lapis? Ja, ich hab noch ein wenig. Ich hab. Äh, hier, das ist alles, was ich habe. Oh, mein mein okay. Inventar ist so unordentlich, weil ich mich nicht drauf konzentriere. Das ist nicht so gut. Okay, hier ist äh, Dirt. Äh... Warum ist hier Dirt? Äh, wir sind in einer Höhle angelangt, würde ich sagen. In einer Höhle? Ja. Ey, ich bin so lost. Ich weiß gar grad... nicht. Okay, da. Schutz. So. Okay. Dann nehme ich das. Okay, wir sind direkt an einer Höhle, siehst du das? Ja Ich nehme Enchanter mit, so Hier ist Lava meine, meine, meine, Metall ist jetzt nicht mehr so voll. ich habe die Dreckssachen halt weggemacht Hier ist Hier ganz ist viel Lava, Lava. Okay. sehr sehr viel Ja Ach hey. Äh, äh, hast du... Warte, da ist auch Wasser, ne? Ja, dann brauche ich einen Wassereimer Weil sonst kann ich sterben Ja, dann hol du dir, äh, Wasser und Eimer äh, äh Lava meine ich, sorry meine Pick ist kaputt gegangen. Warte, ja, ich baue mich hier gerade hoch, damit wir in die Höhle ja, können. Ja. Oh, Eisen! Warte, oh, man sieht nichts. Äh, ich weiß, sorry Leute, ich muss ganz kurz Fackeln machen. Oh, ich bin so zitterlich. Ich weiß nicht warum. Ey, weiß, selbst, wenn die, wenn, selbst wenn die uns finden, sind. Äh, finden. Lapis, die Lapis! Die, die können nichts machen. Ich hab Lapis. Nice. One, two. Das ist richtig gut. Das Hast du gerade einen Block äh, platziert? Äh, nee, ich hab ihn abgebaut. Achso. Kies, ne? Ja. Ja, okay. Ich dachte, jemand anderes ist hier. Nein, Kies, Kies hab ich nicht abgebaut, oder? Dort? Ich weiß nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich, ich so kurz... Oh, Wasser ist sehr Oh, ohne. Eisen, Eisen, Eisen. Ich, schw ich schwimme einfach hoch. Ich schwimme einfach hoch. Okay. so? Wann ist unsere Zeit zu Ende? Steht das nicht rechts normalerweise? Äh, in zwei Minuten. Ja? Ja. Okay. Der Fuck, ist kaputt gegangen, das ist nicht schade. Ja. Hier ist alles... Okay, dann sneak ich mal auf, wenn du sneakst. Ey, wir haben's, ey, unser Ziel war in Schanden, das haben wir auch geschafft. Ja, ja. Äh, hier, einmal? Nice, perfekt. Aber unser Ziel oh. ist ja auch jetzt noch, äh, Ohrs zu finden und raus aus der Höhle. Wir wollen äh, uns äh, Ja, wir wollen, äh, ey, wollen wir jetzt re einfach raus? Ja, nee, jetzt nee, ist die Folge nee, schon nee, fast nee, zu Ende, nee, lass morgen. ich, ja, äh, ja, morgen. Oder so. Okay, wo bist du aber? Wir müssen irgendwie... Ich bin zusammen. hier, wo siehst du mich, hörst, siehst du meinen Namen? Ja. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwo Dias. Nee, auf diese Höhe nicht. Warum wir nicht noch nee, Dias nee. suchen? Wegen Full-Dia wollten wir eigentlich haben. Ja, lass mal gucken. Ja, willst du schon mal weitermachen dann, oder soll ich ran? Ich mach noch hier die Kohle hm. und dann renne ich mit runter. Ich weiß nicht mal, welche Höhe wir sind, deswegen ich grab einfach so was. Drin. Wir müssen eigentlich eine Zuckerrohrfarm machen, ne? Ja, ja. Damit wir mit Amboss, damit wir schön Bücher machen können. Ich weiß halt wirklich gar nicht, welche Höhe ich bin. Weil wir wollen ja unser Dia-Schwert auf Schäfe 2, wenn nicht sogar 3 machen. Ja, ja. Mit Verbrennung eventuell sogar. Ja, okay. Ja, ich hab grad diesen. Äh, ich renn, zurück, ich renn zurück, ich kann zurück. Ja. Ich werde die ganze gegen den äh, hier beim Kopf. Käse bam, bam, bam. Sehr gut. Äh, wo bist du? Äh, ich bin gerade noch am Strip Mine. Okay. Bei uns ist gerade ein krasser Sturm. was? Äh, okay. äh, wir bauen wir einen, ja? Äh, okay. Wir bauen. Hm? Uns, äh, hast du Iron oder so? Dann bauen wir uns mit Iron. Ich hab Iron, Iron Erz. Ein. Dann bauen wir uns mit Iron Erz ein. <lacht> ja, okay, wenn du willst. Wir sind, wir sind ja schon so rich, weißt du? Ja, okay. <lacht> Dieser Kohle, äh, was? Wann sind ist deren Aufnahme eigentlich vorbei? Äh, die sind ja vor kurzem drauf gejoint, also ich glaube die haben noch ein bisschen. Ich glaube, die haben noch 5 Minuten oder so, also die werden uns nicht finden in der Zeit. Ja, ja. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, ich will zubauen! Äh, baut zu, bauen zu, baut zu. Ab hier. Okay. Dann Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Pustibewertung geil, könnt gerne auf unseren Social Medias und auch Discord-Servern vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Vairo wieder. Haut rein und tschüss! Yes.